Treue Todesser, in letzter Zeit versuchen Schlammblüter und deresgleichen mich zu beleidigen. Sie schreiben Kommentare in denen sie meine Großartigkeit in Frage stellen. Aber ich stehe über ihnen und auch über den Kommentaren. Diese Schlammblüter Herr Ita sollen machen was sie wollen. Aber ich bin und bleib der mächtigste Zauberer der Welt. Heute lese ich einige von diesen Herr Ita-Kommentaren vor um euch zu zeigen was für Abschaum diese Welt bietet. Kommen wir zum ersten Kommentar. Aber du bist tot? Nein bin ich nicht, aber wenn du willst, kann ich deine Familie töten? So Nächster. Und seine Nase, wo ist deine? Naja, ich weiß, wo mein Fuß ist und zwar gleich in deinem Arsch. Bringt aber nichts, wenn man tot ist. Tja, ich bin aber nicht tot, also schweig Schlammblut. Lord Voldemort, 70, Schnäppchenjäger, 5 Euro pro Nase. Geil schon wieder gespart. Daran erkennt man schon mal, dass euch nichts Neues einfällt. Kannst du nicht mal Prioritäten setzen und dir zuerst eine Nase verschaffen bevor du unschuldige Schüler verletzt. Da wären wir wieder bei der Nase. Außerdem fehlt da ein dir. Deine Grammatik ist wohl auch nicht die beste. Und unschuldig ist keiner den ich verletze. Unschuldig sind nur die, die reines Blut besitzen und Todesser sind. So, zaubere dir doch eine Nase. Gibt es auch noch was anderes als die Nase? Ach ja, das gab es noch. Du solltest dir erstmal eine Nase besorgen. Du ha, okay, das lass ich jetzt mal lieber, kommen wir zum nächsten. Klappe, du bist tot? War nicht eben schon ein Kommentar von der. Okay, also das ist wohl ein Schlammblut. Bringt das Vieh um. Falls ihr euch fragt warum, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Ich hab dich doch umgebracht. Nein hast du nicht, Armleuchter. Harry, halt einfach deine Schnauze und geh zurück in meinen Keller. Wenn jetzt noch ein Spruch zu meiner Nase kommt, dann bin ich raus. Wie die Nase, tschüss das war's dann. Bringt alle Schlammblüter um. Abonniert mich. So's.